Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir mal über die 5 Fehler, die die meisten angehenden Amazon FBA-Seller machen. Und ich habe heute den Sascha mit mir und der Sascha spricht einfach mit ganz vielen Leuten, die entweder gerade am Anfang sind und sich ein eigenes Amazon-FBA-Business aufbauen wollen, um halt einfach ein weiteres äh, ja, Standbein sich aufzubauen oder die schon wirklich fortgeschrittener sind und jetzt überlegen, wie sie mit ihrem Business aufs nächste Level kommen. Und haben wir eigentlich immer sowohl bei den Anfängern als auch bei den Fortgeschrittenen, sage ich mal, fünf Fehler, die dem Sascha eigentlich immer wieder auffallen und die habe ich mir hier mitgeschrieben und über die werden wir einmal sprechen. Und ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten und zwar mit dem äh, Fehler Nummer eins. Und jetzt mal ganz grob gesprochen, ist es, dass sie einfach keine klare Strategie haben. Genau, also ich beobachte immer wieder, dass die Kunden an den banalsten äh, Schritten verzweifeln. Also es fängt teilweise bei der Produktauswahl an. Womit fange ich an? Mache ich lieber einen Markenaufbau oder doch lieber ein Cashflow-Produkt? Das mhm. sind so die äh, Einstiegshürden, die teilweise dazu äh, führen, dass die Leute gar nicht oder erst verspätet anfangen. Ja, was, was empfiehlst du, wenn, wenn jetzt jemand noch gar nicht weiß, okay, baue ich mir jetzt eine Marke von Tag 1 auf oder fange ich erstmal mit einem Cashflow an und mir wirklich erstmal mal wieder, wieder der Name schon sagt, einen Cashflow aufzubauen. Was ist so die gängigere Methode, die man eher wählen sollte? Also ich finde, das ist immer situationsabhängig. Ne? Hat jemand schon ein bisschen mehr Budget oder äh, ja. möchte erstmal Budget aufbauen? Ich bin immer Fan von einem Markenaufbau. Äh, ich möchte, sage ich mal, so eine Marke gegen Ende auch immer gerne, also kann ich viel besser verkaufen als, sage ich mhm. mal, ein Cashflow-Produkt. Auf jeden Fall. Wie du schon sagst, der, das, das Budget ist eine ganz wichtige Rolle hier. Wenn ich schon weiß, okay, ich habe irgendwie ein mittleres, fünfstelliges oder ein sechsstelliges Budget und ich kann direkt mehrere Produkte auf den Markt bringen, die vielleicht auch in kompetitiveren Nischen sind, dann macht ein Markenaufbau natürlich definitiv vorher Sinn. Wie der Name schon sagt, wenn man vielleicht noch weniger Budgetarten rein starten möchte, dann wären halt Cashflow-Produkte genau da auch die richtige Wahl. Aber ich meine, deswegen ähm, geht ihr auch ins Gespräch und schaut, okay, was ist die Ist-Situation gerade, wie sieht es aus und wo will man auch hin und vor allem, wann will man auch hin. Ich meine, du hast was Spannendes angesprochen, äh, Thema Produkte oder Marke an sich verkaufen, können wir, glaube ich, nochmal äh, im Detail drüber sprechen, aber es ist natürlich jetzt gerade immer, immer relevanter einfach und das macht, äh, ja, Unglaublich, äh, unglaublich viel Sinn da später auch zu veräußern. Das war so der eine Punkt, was die Strategie angeht. Wie sieht es noch aus mit der, äh, mit, der, mit der Strategie, wo, in welcher Richtung haben die meisten eher noch weniger Durchblick oder weniger äh, Plan am Anfang? Also wird ziemlich viel auch Zeit verschwindet, sage ich mal äh, im Warenbezug. Ne? Also woher mhm. beziehe ich die Ware? Äh, Asien oder doch Europa? Ähm, da muss man einfach tatsächlich schauen, äh, was geeigneter ist. Ich würde halt auch immer empfehlen, sagen wir mal, Ware aus Asien zu beziehen. Ne? Ja, es ist mein, das ist natürlich einen Vorteil zu sagen, ich beziehe meine Ware aus Deutschland oder aus Europa etc. Da hatte ich gestern lustigerweise auch noch mit jemandem gesprochen, der ein Produkt glaube ich für 14, 15 Euro verkaufen wollte, das dann mit allen Bio-Standards etc. in Deutschland oder in Europa produzieren wollte, es dann aber 6, 7 Euro im Einkauf gekostet hätte. Und man bekommt dann mit der Zeit, ehrlicherweise, wenn man es selber macht, irgendwann dann nach mehreren Monaten oder mehreren Produkten, die man mal ähm, in die Suche gibt, das Gefühl dafür, okay, was lohnt sich von vornherein, in Europa oder direkt in Asien zu sourcen. Also bei manchen Produkten macht es überhaupt keinen Sinn, einfach in Europa zu starten, weil du hast zwar den Vorteil, dass es made in Europe ist oder made in Germany, aber diese Opportunitätskosten, die du hast, weil du wirklich monatelang oder wochenlang mit irgendwelchen Herstellern schreibst, die auch viel schlechter zu erreichen sind, als wenn du es in Asien machst, ist natürlich definitiv ein Fakt, der da dich unglaublich viel Zeit kosten lässt. Das heißt, zusammengefasst, Produktsuche oder Produktstrategie ähm, und Herstellerfindungsstrategie sind so die beiden, die beiden Hauptaspekte da. Ne? Genau, wenn wir erst auch gerade eben schon vom Budget gesprochen haben, ist der zweite Fehler einfach ganz klar, dass man eventuell das Budget hat, aber einfach mit zu wenig Budget anfangen will um nicht zu viel zu riskierend anfangen. Genau. Also im Prinzip ist es ja so, also unsere Kunden wollen ja nicht nur 500 oder 1000 Euro sich dazu verdienen, mhm. sondern hier so ein solides zweites Stand man sich aufbauen. Das geht nicht, wenn man nur bereit ist, irgendwie 1000 oder 2000 Euro in sich, und um sein Business zu investieren. Mhm. Ich meine, wir reden hier über klassischen Handel und der Handel lebt nun mal von Kapital. Auf jeden Fall. Ich meine, ganz, ganz klar ist hier definitiv, äh, auch da natürlich die, die Auswahl deutlich höher, wenn ich jetzt mit ein bisschen mehr Budget starte, dass ich mehr Produkte auswählen kann, dass ich äh, auch letztendlich größere Stückzahlen einkaufen kann, um dann nicht nach zwei, drei Wochen direkt out of stock zu laufen, um dann wieder das Ranking, was ich mir aufgebaut habe, direkt wieder zu verlieren. Aber ich sag mal, Input ist natürlich auch, vor allem in so einem Amazon- oder so, in so einem Handels-E-Commerce-Business, gleich Output. Ähm, vielleicht willst du dazu noch ein paar Sachen gerade sagen. Genau, also wie du gerade schon richtig gesagt hast, ne, also Input gleich Output, mehr Budget gleich mehr äh, Produktauswahlmöglichkeiten, größerer Lagerbestand, aber auch Geld für Werbung. Wir sind jetzt hier nicht direkt online und nach zwei Tagen auf Platz 1. Nee, definitiv, also ganz, ganz klar. Und ich meine, das Budget, damit ein bisschen mehr Budget, Budget zu starten, ist natürlich auch so eine kleine Einstiegsbarriere, so eine Einstiegshürde, die hier auch gesetzt wird, die natürlich auch für sozusagen uns Seller, die es wirklich ernst meinen, von Vorteil ist, weil es einfach diejenigen, die es nicht ernst meinen, davon abhält, mal irgendwelche Produkte auf den Markt zu werfen, die dementsprechend ähm, ja vielleicht sowieso nicht funktionieren würden und im Vorfeld auch einfach Leute eigentlich nur starten oder nur starten und auch erfolgreich sind damit, die dann wirklich auch ähm, ja, das Ganze mal in die, in die Hand nehmen und sozusagen sich einmal auch, auch auch trauen, wirklich in sich selber und in das Business zu investieren. Ja? Aber das ist definitiv äh, einer der Hauptgründe, dass man einfach mit zu wenig sozusagen Investment letztendlich äh, seine Ziele erreicht möchte, die man mit so einem geringen Investment nicht, nicht, nicht erreichen kann. Ich meine, Amazon ist einfach kapitalabhängig, ganz klar. Es gibt viele andere Businesses, wo man dann letztendlich mit weniger Kapital starten kann, klar, aber FBA ist einfach nicht der richtige, der richtige Startpunkt anführen, das richtige Sprungbrett da in dem, in dem Kontext. Und wir haben jetzt viel über Produkte gesprochen Das es dreht sich halt auch alles eigentlich immer über Produkte. Und deswegen ist der dritte Fehler auch die schlechte Auswahl der Produkte. Genau, das ist im Prinzip der erste Stein, der aus dem Weg äh, geräumt werden muss. Für dich auch viel einfacher, immer mehr und mehr Gas zu geben, einfach im Laufe des Prozesses. Genau, und zwar ist es einfach der erste Roadblock, der natürlich aufkommt, weil mental ist es ja auch für dich so, okay, du hast einen Weg vor dir, Produktfindung, Herstellerfindung, Import, Vermarktung etc. Und wenn du diesen ersten Meilenstein jetzt mal erreicht hast, dann bist du ja schon in diesem Momentum drin. Und das ist ein großer Fehler, den einfach Leute machen, ist, dass sie erstens gar nicht in dieses Momentum reinkommen, weil sie Dinge überdenken und zu verkomplizieren, sagen, ich muss das und das und das beantworten, ich muss es abhaken können, ich muss das perfekte Produkt finden, was es natürlich nicht gibt, ganz klar. Jedes Produkt hat irgendwo Vor- und Nachteile, man muss abwägen, okay, in welcher, welche, welche ähm, ja, Sachen nehme ich jetzt einfach da in Kauf und da ist die eine Möglichkeit, dass Leute gar nicht anfangen, wegen zu viel Komplexität oder wenn sie anfangen wollen und dann irgendwelche Vorschläge machen oder sagen, hey, ich meine, Lorenzo, Sascha, was hältst du von dem Produkt, von diesem Produkt, was sind denn da so die größten, die meisten, oder häufigsten Probleme, die einfach da auftauchen? Also, es wird oft äh, nicht rational genug gesehen. Also, es werden persönliche Interessen im Vordergrund gezogen. Äh, oft passt das Produkt doch gar nicht zum Budget. Die Produkte haben teilweise teure Zertifikate, die hier separat nochmal eingekauft werden müssen, sind patentiert oder haben Gebrauchsmusterschutz. Ja. Das sind so die Probleme, die halt auch häufig tatsächlich auftreten. Ja, und viel ist auch immer wie so ein Eisberg, was du ja gar nicht mal auf den ersten Blick siehst. Du hast vielleicht eine Nische, die an sich interessant aussieht, aber dann sozusagen unterhalb der Wasseroberfläche siehst du dann erst, okay, Gebrauchsmuster, Patente und Co. Das sind Dinge, die man auf den ersten Blick nicht immer sehen kann, ganz klar, aber wenn man ein Gespür dafür auch bekommt, okay, was ist jetzt relevant und was nicht und woran erkenne ich sowas, dann fällt es meistens schon wirklich schnell auf, dass jetzt kein einziger Private Label Seller das macht, dass eine Marke den Markt komplett dominiert, dass vielleicht nur chinesische Verkäufer auf dem Markt gerade sind, was auch Indizien dafür sein können, nicht müssen, dass halt einfach so Dinge wie jetzt Patente, Gebrauchsmuster etc. vorliegen, weil, ähm, ja, ich sag mal, die die chinesischen Verkäufer teilweise, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, die Regeln so ein bisschen ausdehnen für sich selber. Und das natürlich dann bei den europäischen Zellern seltener der Fall ist. Aber das sind definitiv Punkte, die einfach ja, damit einhergehen. Das heißt, falsche Produktauswahl ist definitiv einer der wichtigsten, der wichtigsten Punkte, weil es einfach die Basis auch von allem bildet. Also wenn du ein schwaches Fundament hast, kannst du das beste Marketing, das beste Produkt selber auch kreieren, wenn es einfach nicht genug Absatz findet oder wenn es einfach vielleicht, äh, ja, äh, irgendwelches anderen Dingen unterliegt und nicht zum Budget passt, dann ist es auch äh, ganz, ganz schnell mal ein K.O.-Kriterium. Also das auf jeden Fall du, äh, zu, soweit dazu. Und dann können wir mal zum sehr, sehr spannenden Faktor, eins meiner Lieblingsthemen, Ganze, ähm, dass das einfach zu wenig Fokus auf Marketing und Branding gelegt wird. Also generell ist es so, dass die Leute, also dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, tatsächlich irgendwie ein Produkt zu verbessern oder marketingpsychologisch optimierter darzustellen. Zu einem haben wir dann natürlich USPs, also Alleinstellungsmerkmale, die halt nicht immer machbar sind, weil es oft zu teuer ist oder generell einfach zu komplex. Dann haben wir natürlich oder wird viel zu wenig Wert auf hochqualitative Produktfotos gesetzt etc. Mhm. Ich meine, wie du schon sagst, das USP ist immer ein äh, alleinschnittwerk weil der natürlich sichtbar direkt am Produkt äh, anders ist, der auch äh, in der Theorie meistens sehr, sehr gut erscheint, aber nicht immer es möglich ist, auch genau diese Vorstellung, die man hat jetzt vielleicht umzusetzen. Klar, hier und da kann man mal ein bisschen das Design anpassen, die Form und die Farbe etc. Aber nicht immer kann man was komplett Neues, Innovatives auf den Markt bringen oder hinzufügen, weil es einfach zu teuer ist oder dann ähm, der so gar nicht vom Hersteller umsetzbar ist, wie man sich das selber vorstellt. Und dann müssen wir einfach hergehen und über Marketing und Branding wirklich diese, diese Alleinstellungsmerkmale auch wirklich äh, ja, zum, zum Ausdrucken. Ich meine, das ist genauso wie bei Apple. Um, letztendlich ist ein, ist ein iPhone vom Design her minimal anders als irgendwie ein Samsung-Handy zum Beispiel. Aber das Marketing auf die Zielgruppe bestimmt, sozusagen natürlich die auch an die Apple-Fans, die das kaufen wollen, ist für die Apple-Fans ein Alleinstellungsmerkmal genug, um sozusagen darauf halt ähm, ja, wirklich wirklich dann viel Wert zu legen und dafür einen höheren Preis zu zahlen, dafür dann letztendlich auch ähm, ja, das gegenüber anderen Produkten deutlich eher zu bevorzugen. Und... Ähm, das ist äh, definitiv ein, ein sehr, sehr relevanter F Faktor. Du hast da gerade eben Produktbilder angesprochen, aber was kommt da vor allem noch an, abgesehen von den Produktbildern jetzt selber? Also, äh, wie du gerade schon selber schon richtig gesagt hast, also ich meine, die Marke steht tatsächlich über dem Preis. Ne? Die Menschen äh, stehen darauf, Marken einzukaufen oder kaufen eher Marken ein, als irgendein non name produkt ne? mhm. Und genau diesen Vorteil können wir uns hier zu Lutze machen. Genau, genau. Und das, ich meine das Geniale ist, wenn du hast gerade von der, von der Marke gesprochen, wir müssen ja im Vorfeld gar keine Marke haben. Erstmal, wir, wir, wir tun so, als wäre unser Produkt bereits so ein Etablierte Marke, weil auf Amazon sind, ähm, sind die Kunden ja gar nicht markenaffin. Das heißt, sie wollen nicht unbedingt, äh, unbedingt Marken kaufen von bekannten Marken, aber wir stellen unser Produkt so dar, als wäre es wirklich das Non-Plus-Ultra-Produkt in der jeweiligen Nische. Und das zieht dann gleich mit diesen Markenprodukten. Aus dem Grund haben wir dann wirklich durch Bilder, verkaufspsychologische Texte, das ganze Packaging, das Branding drumherum, so ein kleines Markengefühl, was wir einfach erschaffen und dadurch dann halt einfach auch einen höheren Preis rechtfertigen können und uns auch von der Konkurrenz absetzen können, auch wenn wir vielleicht weniger Bewertungen haben und noch viel, viel neuer im Markt gerade sind und noch nicht so ein starkes Ranking aufgebaut haben, wie es im Endeffekt dann der Fall sein sollte. Also, die Leute vergessen, dass äh, im e commerce business das Produkt nicht anfassbar ist, ne? Also, du könntest nicht sehen, nicht anfassen, diesen Vorteil machen sich die wenigsten immer noch zu Nutze, mhm. ja? Also, äh, die meisten denken, sie könnten selber Fotos machen oder gute Texte schreiben, also im Prinzip wäre ich auch bereit, irgendwie 3000 Euro für Bilder und, und, und Text etc. auszugeben, weil das einfach einen immensen Mehrwert hat über die Zeit hinaus. Definitiv. Also ob es Bilder sind, ob es dann mal bei komplexeren Produkten irgendwelche Renderings sind etc. Da ist es definitiv äh, allemal wert, auch so einen Preis dafür zu bezahlen. Heißt nicht, dass man äh, unbedingt so viel zahlen muss, weil es auch definitiv günstiger als das geht. Aber klar, vom Wert her, den man durch sowas, durch wirklich hochkarätige Bilder etc. bekommt, ist es äh, definitiv so, dass wir äh, ja damit einfach nur durch das Austauschen von mittelmäßigen zu hochwertigen Mittelfahrzeugen, von, schlimmer noch, von selbstgeschossenen zu hochwertigen Bildern wirklich unseren Umsatz über den Lifetime vom Produkt extrem, extrem steigern können. Also das den größten Fehler, ehrlicherweise, den, den die meisten machen können, den ich am Anfang auch machen wollte, ehrlicherweise, habe dann äh, zum Glück noch äh, die Erleuchtung da gefunden, war letztendlich, dass ich selber mir eine eigene Fotobox bestellt habe, um eigene Produkte dort äh, drin zu fotografieren, obwohl ich selber keine Ahnung von, von, äh, von Kameras etc. habe. Ich meine, unser Videograf kann das definitiv bestätigen. Ähm, und deswegen äh, war es im Endeffekt wirklich so, dass... Die, der größte Switch am Anfang dadurch entsteht, zu wissen, dass man eigentlich nichts weiß, dass man nicht gut in Texten ist, dass man noch nicht gut in Fotos ist und das Ganze an die Leute auszusourcen, die im Endeffekt da deutlich weiter sind als ein. Weil klar, ich kann auch ein halbes Jahr ähm, sozusagen mich darum kümmern, das zu lernen und alles zu perfektionieren, aber die Opportunitätskosten sind auch da einfach viel, viel zu groß. Aber lass uns mal zum fünften und letzten Punkt kommen und zwar ist es sozusagen kein Fremdkapital aufzunehmen, wenn es einmal läuft. Ich sage nicht von Anfang an, aber wenn es einmal läuft und wenn du wirklich stark und schnell skalieren willst, wenn das dein Ziel ist. Im Prinzip ist es tatsächlich so, Ware aus eigener Tasche, Tasche zu bezahlen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn ein Proof of Concept da ist. Also Geld generell ist im Markt so inflationär. Es gibt generell so viel Geld im Moment aktuell im Markt und so viele Anbieter da draußen, die für ein paar Prozent Zinsen gerne deine Ware vorfinanzieren. Mhm. Ich kenne so viele, die in der Vergangenheit haben, wenn das Ganze dann mal ins Rollen gerufen ist, die ihre Ware dann letztendlich vorfinanziert haben, mit dem Gewinn neue Ware gekauft haben äh, und jetzt bei sechs- oder auch siebenstelligen äh, Monatsumsätzen sind. Ne? Also es muss nicht immer sein, aber es hätte wesentlich länger gedauert. Ja, ganz klar, also dieser Zeithorizont, den man sozusagen sich erspart, indem man frühzeitig wirklich Ware aufnimmt, weil sonst sind die Zeit wirklich sehr, sehr lang. Ich meine, wenn du genauso viel Budget gerade investierst und sich deine Ware im Best Case, sag ich mal, schnell abverkauft, Hast du eigentlich nicht genügend Ware, um wieder ins noch äh, nicht genügend Kapital um in noch größeren Mengen nachzubestellen? Weil du letztendlich ja, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt viel mehr verkauft, als ich eigentlich wollte, musst du ja auch eine viel höhere Menge bestellen. Das, damit planst du auch im Vorfeld nicht sozusagen. Klar, du kannst vielleicht anderes Kapital noch ähm, mit dazuziehen, ist aber auch nicht für jeden immer möglich. Und das Gute ist wirklich, dass es ein sehr sehr ähm, ja, bekanntes Modell für jetzt Finanzierer halt einfach ist, dass Leute, die sagen, okay, ähm, du hast jetzt drei, vier, fünf Monate wirklich gut verkauft, im Schnitt brauchst du so drei Monate Verkaufshistorie, die gut ist, deine Produkte, deine Bewertungen sind, sind top, dein Ranking ist äh, einigermaßen fein, du bekommst für ähm, ungefähr so um den 1% äh, pro Monat, was in der Finanzwelt schon viel ist, theoretisch, ähm, letztendlich äh, wirklich sehr, sehr viel Kapital zur Verfügung gestellt, aber Du musst weder dafür privat haften, du hast weder letztendlich ähm, große Businesspläne, die, die du schreiben musst, ausgrund wieder von Opportunitätskosten und von Risikofaktor, weil du nicht privat haftest, lohnt sich definitiv wieder. Deine Ware steht dem entgegen und du hast in der Hinsicht eigentlich nichts zu verlieren. Und aus dem Grund ist wirklich äh, ja, die Skalierung durch Fremdkapital wirklich eine der genialsten Dinge, wenn man das Ziel hat, schnell zu wachsen. Es gibt aber auch natürlich diejenigen, die sagen, hey, ich will es lieber ruhiger, konservativer angehen, was auch vollkommen fein ist. Aber diejenigen, die schnell wachsen wollen und dann kein Fremdkapital aufnehmen. Das ist halt der Fehler, der da oft, ähm, oft entsteht. Und ich meine, ähm, es gibt noch tausende, tausende andere Fehler natürlich, über die wir sprechen könnten, die den Rahmen aber sprengen würden, definitiv. Und aus dem Grund, wie gesagt, wenn äh, ja, du dir vielleicht unsicher bist, gerade, ob du jetzt hier da gerade dabei bist, den einen oder anderen Fehler zu machen, dann äh, sprich gerne einfach einmal mit Sascha, äh, trag, dich, äh, trag dich bei uns ein für ein kurzes Erstgespräch. Und dann wird ähm, ja, der Sascha, Sascha mit dir schauen, ob und wie wir dir am besten dabei helfen können, ein eigenes Business aufzubauen. Und ähm, sonst einfach nur äh, einen Plan mit dir ausarbeiten, was der beste, beste Weg für dich im Endeffekt denn auch eigentlich gerade ist. Ja, Sascha, danke dir, dass du dabei warst. Danke dir für das tolle Gespräch. Und äh, ja, damit sagen, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.